Hallo Geflügelfreunde, wenn ihr wissen wollt, wie man Bruteier desinfiziert, dann schaut euch diesen Film an, schreibt mir ein paar Kommentare und viel Spaß beim Anschauen. Tschüss! Hallo Zuchtfreunde, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich bei mir zu Hause die Bruteier desinfiziere. Was brauchen wir dafür? Erstmal ein Gefäß, in dem je nach Gutei-Anzahl so drei Liter Wasser schön reinpassen, damit die Eier bedeckt sind. Wir brauchen einen Messbecher aus der Küche, um die Wassermenge abzumessen. Wir brauchen einen Digitalthermometer, mit Fühler oder auch einem herkömmlichen Rohthermometer, den wir ins Wasser legen oder hängen können, um die Temperatur des Wassers zu überprüfen. Dann brauchen wir eine Haushaltswaage oder eine Briefwaage, die aufs Gramm genau die Menge des Desinfektionsmittels anzeigen kann. Dazu auch noch einen Teelöffel und natürlich das Desinfektionsmittel. Hier benutze ich das Desinfektionspro von Rhönfried, mit dem ich auch meine Brutmaschine und zum Teil auch den Stall desinfiziere. Die Menge, die ich für die Brutei-Desinfektion brauche, Steht auf der Rückseite, ich hoffe man kann es lesen, ich gehe noch etwas näher ran. Eierdesinfektion, 0,3%ige Lösung, das wären 3 Gramm Desinfektion pro, pro Liter Wasser. Sobald die Temperatur dann auf so 30, 35 Grad abgekühlt ist, lege ich die Eier ein. Ich habe hier eine Lösung angesetzt mit 9 Gramm Desinfektion auf 3 Liter Wasser. Entspricht also der angegebenen Menge. Warum 3 Liter Wasser? Weil ich in diesen Behälter 20 Eier auf einmal einlegen möchte. Und die Eier sollten dann natürlich mit dem Wasser auch bedeckt sein. Jetzt beginne ich ganz vorsichtig die Eier ins Wasser zu legen. Hier erkennt man übrigens auch nochmal sehr schön, wenn ein Ei kleine Risse oder Sprünge hat, wo dann die Luft entweicht. So, jetzt sind hier 20 Eier nebeneinander drin. Ich kann hier übrigens auch noch schön erkennen, wenn es sich um ganz alte Eier handeln sollte, die dann mit dem stumpfen Ende nach oben schwimmen würden. Diese würde ich dann nicht mehr einlegen, weil sie zu alt sind und der Schlupferfolg zu gering. Ich warte jetzt ein paar Minuten. Nehm die Eier dann heraus und lege sie auf die vorbereitete Rollenkorbe. Nicht mehr in die Schachteln, da natürlich hier auch entsprechend noch Keime anheften können. Die Brutmaschine ist vorbereitet und auf 37,7 37,8 Grad eingestellt. Die Rosetten lasse ich am ersten Tag ganz zu. Und Wendung ist natürlich noch aus. Ich lege jetzt die Horten in die Maschine. Okay, vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ihr weitere Filme sehen wollt zu diesen Themen, gebt mir ein Abo, Daumen hoch und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über die neuesten Filme immer informiert werdet. Danke, bis bald.